Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video ja, möchte ich mal kurz gegenüberstellen, ob es sinnvoller ist, ähm, ja im Direktvertrieb ja sein Geld zu verdienen oder eine Struktur aufzubauen. Und ähm, inspiriert zu diesem Video wurde ich durch ein Gespräch, was ich, ähm, ja, ich glaube, vor 14 Tagen war es, ähm, geführt habe. Und zwar war das mit einem Vertriebspartner eines anderen ähm, MLM-Unternehmens. Und ähm, er hat ähm, mir gesagt, dass er so circa 2000 Leute im Team hat, aber der Verdienst ist jetzt nicht so... Weil er nur, ähm, ich glaube, zwischen 600 und 700 Euro monatlich aus dem Team dann eben verdient hat. So und ähm, ob das jetzt viel oder wenig ist, ähm, sei es einfach mal dahingestellt. Auf jeden Fall ging es dann darum, ähm, ob es ähm, nicht sinnvoll ist, einfach ein, ein gutes Direktvertriebsunternehmen zu, zu haben und dann im Direktvertrieb einfach seine Kunden zu generieren. Ähm, ja. Weil, wie gesagt, er halt eben mit dem Strukturaufbau mit seiner Organisation da eben halt diese Erfahrung gemacht hat. Und er hat halt gemeint, wenn er ja ein vernünftiges Produkt hat, dann kannst du natürlich im Direktvertrieb auch deutlich mehr wie äh, 700 Euro verdienen. Und ja, das stimmt. Du kannst, das ist meine Meinung dazu, du kannst sowohl im Direktvertrieb, Richtig gutes Geld verdienen, als auch im, im Strukturaufbau. Und ähm, ja, und wenn du das richtige Unternehmen, wenn du das richtige Produkt hast, ja, dann gibt es das Ganze einfach her. Und ich möchte dir einen Weg zeigen, wie du beides für dich tun kannst, ja, und ähm, auch ohne, dass du jetzt auf Duplikation angewiesen bist. Das heißt, ähm, du musst nicht erst ein riesen Team aufbauen, um von deinem Team ja gut profitieren zu können und das möchte ich eigentlich heute in dem video ein bisschen rüberbringen und ich hoffe mir gelingt das ja ähm, vorausgesetzt ist immer du hast das richtige unternehmen du hast ähm, ja die richtigen produkte ja und du hast halt eben ja ähm, das richtige vergütungssystem dann im hintergrund ja und ähm, ich möchte das gerne mal an, an, anhand von einem beispiel von uns jetzt hier zeigen wie du sowohl im Direktvertrieb gutes Geld verdienen kannst, als auch ja im, im Strukturaufbau. Ja? Und zwar ohne, dass du jetzt dann äh, in die Tiefe eine riesige Duplikation hast, sondern aus deinen eigenen Anstrengungen raus. Darum geht's ja Und ähm, mal angenommen, Rein theoretisch jetzt, du bist auf der Stufe eines Organisationsleiters. Ja, und jetzt schauen wir uns einfach mal die Provisionsmatrix für ähm, Privathaushalt an. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel. ja ähm, Da gibt es ähm, ganz äh, verschiedene, unterschiedliche Provisionen. Und ich möchte jetzt auch hier nichts reich rechnen, sondern ich mache es jetzt ähm, wirklich... Ähm, ja, ich, ich mache es jetzt wirklich mal ganz, ähm, ganz einfach, ganz, ganz schlecht. Ja, ich rechne es jetzt einfach mal so, dass das, was man wirklich auf jeden Fall auch erreichen kann, wenn man ähm, ja, sich ein bisschen bewegt. Natürlich, wenn man still allein im Kämmerlein sitzt, dann ähm, funktioniert gar nichts. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ähm, selbst wenn du wenig Zeit hast, ähm, das, was ich dir jetzt zeige, das kann man machen. Ja, nur mal so im Vergleich. Ich werde jetzt mal ähm, so die Zahl 10 nehmen pro Monat, 10 neue Tipps. Teampartner pro monat und zehn äh, neue kunden pro monat ähm, nur so als vergleich wir haben leute im team die haben schon 17 verträge an einem tag geschrieben also nur damit du da mal dieses verhältnis siehst. aber ich will jetzt auch hier definitiv nichts reich rechnen sondern einfach Mir geht es um die sache ja nicht um um um den verdienst an sich ähm, mal angenommen du bist organisationsleiter und ähm, du gewinnst jetzt zum beispiel zehn neue kunden dann werden das in dem beispiel mal angenommen privathaushalte ähm, 1000 bis 100.000 kilowattstunden ähm, wären das 104 ja und 100, ähm, 104 ähm, mal eben die ähm, zehn kunden dann liegst du bei 1040 euro provision ja so das ist das eine und mit Zeitaufwand dürfte hier vier also hier hierfür zwischen ja 5 und 10 Stunden ja so im Schnitt liegen. Ja, der eine braucht halt ein bisschen länger, der andere braucht eben halt nicht so lang beim Kunden. So und ähm, das ist der Direktvertrieb, und ähm, du siehst, du kannst ja mit relativ wenig Aufwand auch relativ gutes Geld dann verdienen, ja. So, das ist jetzt aber, es geht jetzt nicht darum, das kann man in anderen Unternehmen sicherlich auch. Ähm so, und jetzt geht es aber darum, ähm, Teamaufbau. Ja, Es gibt ja so ähm, viele Leute, die wollen Teamaufbau machen, aber ähm, mit der Duplikation klappt dann nicht so. Ja, Und jetzt ähm, einfach mal einen Weg, wie du auch trotz äh, oder gerade durch den Teamaufbau. Gutes Geld verdienen kannst, auch wenn jetzt, ich sag mal, überhaupt keine Duplikation äh, stattfinden würde, in Anführungszeichen, und ähm, du einfach nur dich drauf konzentrierst, neue Vertriebspartner für dein Team aufzubauen, dann äh, sieht die Sache so aus. Ähm, Du, mal angenommen du bist organisationsleiter 100 und hast die die stufe 104 euro und jetzt gewinnst du einen neuen vertriebspartner und diesem neuen vertriebspartner hilfst du dabei seinen eigenen vertrag einfach mal umzustellen ja nichts weiter sondern da verdient der die vertriebsassistent jetzt hier in diesem fall 30 euro und du hättest in diesem fall ähm, die differenz also 74 euro ja und ähm, und jetzt nehmen wir auch mal wieder zehn, Und mal angenommen, dir gelingt es genauso wie zehn Kunden zu finden, zehn neue Vertriebspartner zu finden. Ja, dann wären das zehn mal 74 Euro, wären also 740 Euro statt 1040. Ja, so, ähm, was ich damit sagen will, du hast in beiden Wegen, ja, die Kombi ist natürlich immer ideal, wenn du beides tust, das eine machst, das andere nicht lässt. Ähm, du hast aber in beiden Wegen die Möglichkeit, ja sofort auch ohne dass eine tiefen stattfindet ähm, ja gutes geld dementsprechend zu verdienen ja und das wie gesagt ich rechne da jetzt nichts reich sondern das sind dinge die kann jeder wirklich erreichen wenn er auch wenn auch wirklich will ja von daheim sitzen ähm, nichts tun ähm, wird, wird halt nichts kommen ja es wird niemand äh, am Fenster klopfen und dir einen Sack voll Geld vor die Tür stellen das wird so nicht passieren und auch wenn du ähm, Teampartner generierst und mit denen nicht arbeitest ja und ähm, die einfach so ja ja ihr, ihrem Leben überlässt dann ähm, ja auch dann wird ähm, nur sehr schwer das Ganze irgendwo in Gang kommen. Ja, weil dein Geschäft wächst immer nur so, wie du bereit bist, auch dein Herzblut und dein Engagement da eben halt auch reinzustecken. Ja, und das ist einfach halt nur die Wahrheit. Natürlich, du kannst auch stoisch einfach je, äh, sponsern, sponsern, sponsern, sponsern und irgendwann ist dann halt auch mal einer dabei, der das Ganze dann groß macht und dupliziert. Keine Frage. Ähm, ist auch eine Möglichkeit, aber du kannst halt deutlich mehr rausholen, wenn du von Anfang an dann auch richtig mit deinen Partnern arbeitest. So, jetzt bin ich aber ein bisschen abgetriftet. Schauen wir uns das Ganze noch mal im Gewerbebereich an, mal angenommen, wir nehmen jetzt mal das gleiche Beispiel, die zehn Leute im Gewerbebereich und unterstellen jetzt einfach mal, dass du auch als Teampartner Leute hast, die schon ein eigenständiges Unternehmen haben. Du siehst auch hier den Verbrauch: 30.000 Kilowattstunden bis 50.000 Kilowattstunden. Und ähm, du bist auch hier wieder Stufe Organisationsleiter. Dann hättest du jetzt hier ähm, die Provision von 442 Euro. Ja. Für einen Direktabschluss und wenn du jetzt einen Vertriebsassistenten generierst und oder einen neuen Vertriebspartner gewinnst und dieser hat ein Unternehmen jetzt zufällig in dieser äh, Größenordnung, ja, dann äh, wären das im Prinzip ähm, eine Differenzprovision von 185 Euro, ja, wenn ich das jetzt so hier auf die Schnelle habe. Ähm, genau. Und 185 Euro mal 10 sind auch schon 1850 Euro, ja, für ähm, ja, zehn Vertriebspartner. Aber das ist jetzt nur die, die Einmalabschlüsse, ja, wenn du den Leuten dann halt hilfst, ihre eigenen Energieverträge dann dementsprechend umzustellen, ja. Natürlich ist das jetzt ein theoretisches Beispiel und ich weiß, es wird nie in der Praxis genau so eins zu eins passieren. Aber du siehst, es ist möglich, ja, mit zehn Kunden in dem Bereich, provision 4420 euro oder dann eben die erste differenz wenn du neue vertriebspartner aufbaust von 1850 euro ja also du siehst es ist durchaus möglich mit auch einer relativ kleinen anzahl an direkten partnern immer ein gutes ja in anführungszeichen man muss ja auch immer den Einsatz hersehen, sehen, ja, ein gutes Einkommen dann dementsprechend zu erzielen. Ja, und wie gesagt, auch der Zeitaufwand ist auch hier dann dementsprechend überschaubar. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wollte das Ganze jetzt nicht reichrechnen. Ich wollte einfach nur verdeutlichen, dass du, wenn du das richtige Unternehmen im Hintergrund hast, wenn du ja ähm, die richtige das richtige Vergütungssystem und die richtigen Produkte an der Hand hast, ja, dann hast du auch ähm, ohne Tiefenduplikation am Anfang, ähm, ja, sofort äh, die Möglichkeit, ähm, aufgrund deiner eigenen Leistungen, aufgrund deiner eigenen Aktivitäten, ähm, ja, ein, ein, ein, ein gutes Einkommen zu erzielen und bist nicht wie in dem Beispiel beziehungsweise in dem Gespräch, was ich geführt habe, ähm, ja, dann bei 2000 Teampartnern irgendwann angelangt und hast dann ein monatliches Einkommen von, ja, von 600 Euro, ja. Okay, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir ja hier ein bisschen, ähm, ja, Ideen mit auf den Weg geben. Also, Fazit ganz einfach, wenn du die Möglichkeit hast, direkt Vertrieb zu machen und Struktur aufzubauen, ist meine Empfehlung immer beides zu tun. Ähm, oder ähm, musst du halt einfach schauen, dass dein Marketingplan es halt hergibt, dass du von Beginn an durch deine eigenen Leistungen, Aktivitäten durch die eigene Anzahl neuer Vertriebspartner, dass du da auch die Möglichkeit hast, ähm, ja, gerade zu Beginn dann auch dementsprechend, ja, gleich ein, ein vernünftiges Einkommen, dementsprechend. Ähm, ja dir aufzubauen wie auch immer für dich vernünftiges Einkommen definiert ist ja für den einen ist das Einkommen 10.000 Euro vernünftig für den anderen 100.000 für den anderen sind es 500 Euro ja möchte ich jetzt hier gar nicht ähm, bewerten ähm, sondern möchte einfach hier die Option dann eben zeigen was möglich ist okay wenn das ganze für dich hilfreich war würde mich freuen wenn du mir einen Daumen hoch gibst ähm, ja Feedback auch immer gern willkommen. Nutzer zu die Kommentarfunktion natürlich auch wenn du Fragen hast oder wenn du dir ja über ein gewisses Thema mal ein Video wünschst, eine Frage hast, die die du auf die du vielleicht jetzt keine Antwort ähm, hast, ähm, schreib mir die einfach in die Kommentarfunktion und dann werde ich das auch hier auf dem Kanal dann einfach beantworten. Ja, ansonsten, wenn du Lust hast, mit uns zusammen zu arbeiten, findest du unterhalb ähm, des Videos einen Link, wo du ähm, ja, direkt mit mir arbeiten kannst. Findest dort beide führende Informationen. Und ja, wenn du die richtige Einstellung mitbringst, dann freue ich mich auch. Ähm, ja, wenn wir beide zusammenarbeiten die richtige Einstellung ist einfach die, dass du eben halt bereit bist, ähm, ja auch die Dinge zu tun, die getan werden müssen. Ja. Ähm, weil oft höre ich ähm, ja so Aussagen: Ich will nicht verkaufen, ich will ähm, ja, ich sag's mal auf gut Deutsch: Ich würde gern äh, hinter'm PC sitzen, ja, und ähm, dann kommt irgendwie die Kohle schon rein. Ja, also da will man keine YouTube-Videos machen, man will kein äh, E-Mail-Marketing machen, man will sich in keine Software reindenken. Wie auch immer, wenn du dieses Mindset halt hast, dass du das alles nicht willst, dann ähm, ja, dann ist unser Geschäft einfach nicht das Richtige. Da will ich auch gleich ganz offen und ehrlich sein, aber ich weiß auch nicht, ob dann überhaupt ein Geschäft das Richtige ist. Wenn du aber sagst, ja, ich bin bereit, mich persönlich zu verändern, ich bringe ähm, alles mit, was ich, also ich, ich bin bereit, ähm, ja, da auch mal die Komfortzone zu verlassen, ja, über die Schmerzgrenze rauszugehen und auch mal, äh, ja, an mir persönlich zu arbeiten und äh, mich weiterzuentwickeln, dann ähm, herzlich willkommen in unserem Team. Findest du unterhalb des Videos dann dementsprechend den Link. Ja, falls du noch Fragen hast, nimm gerne Kontakt mit mir auf. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.